Los! Einwillig auf dem Skierg zu trainieren. Dann gibt es hier den Ergfix. Das ist eine iPad-Halterung für einen Skierg. erg kann hält auf dem Ski-Erg auf dem Computer. Einspannen, das iPad, Einspannen, mit der Schraube fixieren, spannende Langläufe eingeben, Vasa Loppet, Marcia Longa, Birkenbein, Engadiner Und schon heute spannend ist Ihre